ist laut und deutlich. Das klingt als würden die ja irgendwas abmontieren. Vielleicht noch mitnehmen und laden wollen. Mhm. ist alles voll becken. Eigentlich wollte ich jetzt eine ganz normal starten, aber ich habe gerade eben mitbekommen, dass oben einer ist. Tatsächlich ist das ein äh, das Places und ich bin im Flohzirkus, <lacht> Aber ich weiß nicht, wer sie da oben befindet. Und ich hoffe, ich kriege hier noch ein paar Aufnahmen hin und die Horn ab. Solange für die ist, ist ein bisschen warten. Bis gleich. Das also war mein Insider-Tipp. Und auch bei die weitergegeben. gegeben. Und jetzt entwickelt sich das immer mehr und mehr zum Mainstream. Deswegen Leute, passt offen mit wem und was ihr tauscht. Sind sie noch? Hm. Ein toller Senf. Okay, ich grüße wieder von hier drinnen. Also, sie sind endlich weg. Es ist halt eben schwer zu beurteilen, ob sie was zu Stadt haben. Es ist halt eben so, wenn man das erste Mal drin ist. Man weiß ja nicht, wie ich es vorher aussah. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt zum zehnten Mal hier reingehe in die Location. Wie ich schon gesagt habe, es ist hier der Flohzirkus. Der Insider unter den Insidern. Ja, ähm, ich habe ihn schon ein bisschen umgeschaut und habe auch festgestellt. Hey Leute, wir haben irgendwelche dämlichen Ausschläge. das Eichhörnchen schon geklaut. Es ist ja alles wie stehen gelassen, aber gleichzeitig auch alles wieder so verwildert, so alles places-mäßig. Es ist ganz komisch. Ach ja, genau, das habe ich vergessen zu sagen. Mal zur Info. Ähm, die, weil ich erfahren habe, was hier mit der Location hier, hier gerade passiert, habe ich mich kurz entschlossen, an meinem einzigen freien Tag hierher zu fahren. Und ähm, Manu, Erik und Andreas, die hatten jetzt alle gar keine Zeit. Deswegen bin ich jetzt mal alleine. Total gefährlich. Man merkt es, man hat es gesehen. Das hätten wir dir sonst was passieren können, wo ich jetzt unten gewesen bin im Keller und mich versteckt habe. Man weiß nicht, wie die Leute drauf geschaltet sind. Also macht's nicht nach. Was man sagen kann, der Vorbesitzer ist ein da gewesen, der sehr, sehr gerne Bücher gelesen hat. Mensch hat am Abgrund, Paladin. Ach, man kann sie echt sehen. Das ist Wahnsinn. Und vor allem, jetzt geht hier sogar noch weiter. Das sind ja Videokassetten. So, und jetzt sind wir hier in der Pornoabteilung. Wer weiß, was wir jetzt hier finden. Zumindest sind es eine richtig geile Anlage nach aus DDR-Zeiten. Aber mehrfach. Aber lieber Scholli. Das ist etwas sehr, sehr so selten. Guck mal, was du noch Töne gibt. Oh, total, total, total verstimmt übelst. Ach oh, was, ist das ist so eine. Ich dachte, das ist eine Trophäe. Aber ich sehe gerade, das ist eine Uhr. Das ist ja schon eine Uhr. Sehen, dass es auch ein Hundeliebhaber ist. Ich gehe mal davon aus, dass es ein alter Mann gewesen ist, der hier hauste. Das ein bisschen Blut. Oh, das ist ein Forscher, ein Biologe? Das ist interessant. Patron. Das können auch Neger gewesen sein. Also von der gesamten Geschichte. Ich finde hier Patronen. Ich finde... Seinen alten Hund, den er ausgestoppt, ähm, naja, wieder dahingestellt hat. Ich, äh, finde Substanz und ich finde Blut. Also ich neige wirklich dazu. Also mein ursprünglicher Gedanke war, es könnte ein Ehe gewesen sein von Beruf heraus. Aber vielleicht. Als Hobby kann man das ja nicht betreiben, oder? ist das natrium vb zu so alt <lacht> ja ähm, nicht wundern es ist noch ein kleiner nachttag ich bin immer noch im haus vom flurzirkus und äh, ich sehe gerade das, äh, das sind die grabsteine <lacht> sind zwei Hunde, die er da hat. Ja. Aber so, jetzt mache ich mich wirklich auf. Bye-bye.